Bonus. Beispiel, wir bekommen eine Nachricht von unserem Lieferer, dass wir einen Bonus erhalten. Was ist ein Bonus und warum bekommen wir ihn? Jedes Unternehmen ist um den Erhalt und die Pflege seines Kundenstammes bemüht. Alle Kunden, die im Laufe eines Geschäftsjahres eine bestimmte Menge von Produkten abnehmen, erhalten daher auf den Jahresumsatz eine Gutschrift, die als Bonus oder Umsatzrückvergütung bezeichnet wird.